Ich stelle mir den Konflikt in einer Beziehung als eine Boje vor, die an der sichtbaren Oberfläche schwimmt und mit einer Kette an einem Anker festgemacht ist. Die meisten Menschen gehen davon aus, um sich von der Boje, also dem Problem, zu befreien, muss man den Weg zu den Ursachen in der Tiefe suchen, um dort die Verankerung des Problems auszubuddeln. Ja, das ist tatsächlich manchmal nötig. aber ich habe herausgefunden, dass es viel, viel seltener nötig ist, als die meisten Menschen annehmen. Wenn die Verkettungen aus der Vergangenheit der beiden Partner auch noch so stark sind, dann ist es trotzdem sehr oft möglich, die Boje aus seiner Verankerung zu lösen. Sie wollen den Trick wissen? Sage ich Ihnen gleich. Aber... Vorher muss ich noch denjenigen, die jetzt gleich wegklicken, die davon ausgehen, dass ihre Verantwortung des Beziehungsproblems so feststeckt, dass sie zur seltenen Gruppe gehören, bei der man dem Problem auf den Grund gehen muss. Erkläre ich denjenigen, warum sie sich möglicherweise in dieser Gruppe wehnen. Viele Paare verkrallen nämlich das Problem immer fester, indem sie in folgender Weise an der Kette ziehen. Wenn es beiden Partnern nur darum geht, festzustellen, dass der jeweilige andere am Problem schuld ist oder gar nicht mehr an der Lösung arbeiten, indem sie sich einfach zurückziehen, dann wird das Paar die Boje, also seine Konflikte, nicht los. Aber wenn beide sich immer wieder auf die positive Seite der Beziehung konzentrieren, dann öffnen sich immer mehr der Kettenringe und das Paar wird von der belastenden Boje befreit.